Kurs Einblick in die Welt der Wissenschaft eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft Sie hören den Vortrag Roboter als Helfer im Alltag mit kleinen Schritten Richtung Zukunft von Professorin Maren Benewitz gehalten am 21. Februar 2019 im Wissenschaftszentrum Bonn Ich werde Ihnen in meinem Vortrag nun vorstellen welche Grundprobleme gelöst werden müssen um einen Roboter zu entwickeln der irgendwann einmal bei uns zu Hause eingesetzt werden kann. Und meine Forschung ist größtenteils im Rahmen von DFG-Projekten entstanden, wofür ich sehr dankbar bin, dass diese Projekte finanziert wurden. Fangen wir an mit einem der populärsten Roboter, wurde auch gerade in der Vorstellung schon angesprochen. Das ist ein ähm, autonomer Staubsaugerroboter, haben vielleicht manche von Ihnen auch schon zu Hause. Der reinigt also autonom während unserer Abwesenheit den Boden zu Hause. Und es geht so vor, dass er sozusagen die Raumgröße schätzt, der zu reinigenden Fläche, und davon abhängig seine Strategie wählt. Wenn es große, weite Flächen sind, dann fährt er in parallelen Streifen äh, den, den Raum ab. Äh, und wenn es ein enger Raum ist, fährt er bis äh, er irgendwo anstößt, an einer Bank, an einem Sofa, und wählt dann zufällig die Richtung, in der er weiterfährt. Ähm, das ist sehr praktisch, aber natürlich nicht das, was wir unter einem Service-Roboter für zu Hause vorstellen. Ich möchte kurz noch auf ein anderes Projekt Eingehen eines frühen autonomen Service-Roboters. Das war ein, international, äh, ein interaktiver Museumsführer namens Minerva. Man sieht den Roboter hier unten. Den haben wir zusammen, also wir damals in Bonn, äh, mit Forschern aus Pittsburgh programmiert, sodass dieser Roboter dann autonom im National Museum of American History die Museumsbesucher herumführte, ihnen Exponate erklärte und ihnen den Weg wies. Eine ähm, die abgespeckte Version haben wir davon auch im Deutschen Museum hier nebenan vorgeführt, deswegen möchte ich das erwähnen. Das Projekt ist jetzt 20 Jahre alt, aber das war, oh, Moment, ich mache mal den Ton an, das war eines der, ah, da ist hier an der Stelle auch nicht so wichtig, das war eins äh, der Aufregungsprojekte zu damaliger Zeit, weil der Roboter wirklich autonom über einen Zeitraum von zwei Wochen im Museum die Besucher autonom herumführte. Also dieses, der Roboter hatte hinten eine Touchscreen, sieht man hier, Anhand der konnten die, äh, konnten die Museumsbesucher zwischen verschiedenen Touren wählen, die verschiedene Exponate enthielten und der Roboter führte die Besucher dann äh, zu diesen Exponaten hin und erzählte sie. Ja, Manchmal wurde er auch als äh, Fortbewegungsmittel benutzt. Das ist eine sehr schöne Anbinde äh, Anwendung, hat damals wie gesagt viel Aufmerksamkeit erreicht, weil der Roboter wirklich autonom über einen Zeitraum von zwei Wochen in dem Museum herumführt. Aber wir möchten natürlich wie gesagt mehr. So, unsere Vision ist, dass wir einen Roboter haben zu Hause, der äh, uns im Haushalt unterstützt und uns lästige Arbeiten im Alltag an abnimmt. Zum Beispiel aufräumen, Tischdecken, Geschirrspieler einräumen, was auch immer. Und unsere Umgebungen zu Hause sind natürlich sehr komplex und unstrukturiert und vor allem designt für uns Menschen und nicht für Roboter. Und äh, mit diesen unstrukturierten Umgebungen müssen die Roboter natürlich umgehen können. Und Besonders hierfür erscheinen ähm, humanoide Roboter. Humanoide Roboter haben einen menschenähnlichen Körperbau. Das heißt, sie haben zwei Arme und zwei Beine und können sich mit den Beinen zum Beispiel in mehrstöckigen Umgebungen fortbewegen. Sie können Treppen steigen oder äh, in Umgebungen mit vielen Hindernissen sich fortbewegen, indem sie über die Objekte drübersteigen. Und mit ihren Armen und Händen können sie Gegenstände greifen oder auch Türen oder Schubladen öffnen. Und da, sie, äh, da Humanoide Roboter einen menschenähnlichen Körperbau haben, können sie auch von uns Menschen lernen, indem sie unsere Bewegungen imitieren. Eine Reihe von Problemen müssen gelöst werden, damit Roboter sinnvoll eingesetzt werden können. Als erstes müssen sie die Umgebung wahrnehmen mit ihren Sensoren und sich ein internes Modell der Umgebung aufbauen was alle relevanten Aspekte über die Umgebung enthält. Und dieses Modell muss auch immer wieder aktualisiert werden, wenn, neue wenn der Roboter neue Sensorobservationen wahrnimmt. In diesem Modell werden dann die Aktionen des Roboters geplant. Das heißt, er plant Wege äh, zu bestimmten Zielpunkten oder auch Fußtritte über Objekte hinüber, sowie auch Ganzkörperbewegungen, um Objekte zu greifen oder Türen aufzumachen. Und natürlich müssen Roboter auch mit Menschen interagieren und kommunizieren und zwar möglichst auf intuitive Weise, sodass auch Menschen, die jetzt nicht so im Umgang mit Robotern geschult sind, mit Robotern interagieren können. Und wie gesagt, Menschen, äh, Roboter sollten auch menschliche Bewegungen imitieren können, um von ihnen zu lernen. Und heute möchte ich äh, Lösungen für einige dieser Hauptanforderungen vorstellen. Wir fangen mal an mit dem Modell, was der Roboter lernen muss über die Umgebung. Auf jeden Fall muss er ein dreidimensionales Umgebungsmodell der Umgebung besitzen. Ich stelle hier mal ein Beispiel vor. Ich starte mal das Video. Man sieht hier so eine Beispielvisualisierung eines 3D-Modells. Das ist so ein Flug durch das 3D-Modell des Roboters. Man sieht hier einzelne, das ist eine Außenumgebung in dem Fall, einzelne Gebäude, Bäume, Straßenlaternen. Und dieses Modell besteht aus Würfel, die entweder frei belegt oder unbekannt sind. Und so ein Modell besitzt der Roboter natürlich auch von Innenumgebungen, sodass er weiß, wie Räume aussehen, welche Bereiche frei und belegt sind. Und so ein Modell benutzt der Roboter, um seine Aktionen zu planen. Wenn der Roboter nun so ein dreidimensionales, internes Umgebungsmodell gelernt hat, muss er sich darin lokalisieren können. Das lokalisieren heißt, er muss seine Position in dem Modell bestimmen können, um Wege zu Zielpunkten zu planen. Wir benutzen dafür typischerweise einen sogenannten Partikelfilter und ein Partikelfilter enthält, äh, hält verschiedene Hypothesen oder Partikel aufrecht, die angeben, wo er sich befinden könnte. weil Er kann sich nie hundertprozentig sicher sein, wo er sich befindet. Er muss diese Position anhand seiner Sensorinformationen schätzen. Und Wir schätzen die 6D-Oberkörperpose des Roboters, das heißt wir schätzen die ähm, zweidimensionale Koordinate im Raum und die Höhe. Sowie die drei Lagewinkel Your Pitch and Roll des Oberkörpers. Und das funktioniert so, dass diese Bewegungen äh, oder dass die die Hypothesen über seine Position in dem Modell immer aktualisiert werden, wenn der Roboter sich vorwärts bewegt und auch neue äh, Observationen über die Umgebung erhält. Also einmal ist es so, dass er natürlich seine Bewegung schätzt, wenn er sich vorwärts bewegt. Das heißt, wenn ein Roboter zwei Schritte vorwärts geht, kann er sein Wissen über seine Position schon aktualisieren. Das ist aber natürlich nicht sehr genau. Weil wenn wir Menschen zum Beispiel zwei Schritte vorwärts gehen mit geschlossenen Augen, wissen wir auch nicht ganz genau, wie weit sind wir eigentlich vorgegangen. Wir können irgendwie schätzen, wir sind jetzt vielleicht 1,20 Meter vorwärts gegangen. Aber wir wissen es nicht ganz genau. Und so ist das beim Roboter auch. Also er schätzt seine neue Position entsprechend der Bewegung seiner Beine aber integriert oder benutzt zusätzlich noch Wissen von seinen Sensoren. Das heißt, das können Kamerabilder sein oder auch Distanzinformationen. Distanzinformationen sind genauer. Typischerweise benutzen wir Laserscanner oder Tiefenkameras, die Entfernungen, also Distanzdaten über die Umgebungen liefern. Das habe ich hier in der nächsten Abbildung. Hier sieht man so eine Visualisierung des Roboters mit einer Tiefenkamera auf dem Kopf. Und hier sieht man eine Beispielmessung, die der Roboter in seiner Umgebung erhält. Das funktioniert so, dass der Sensor sozusagen Lichtstrahlen in die Umgebung äh, aussendet und anhand der Zeit, die diese Lichtstrahlen brauchen, um zum Sensor zurückzukommen, kann der Roboter die Entfernung in die entsprechende Richtung schätzen. Also die Objekte in der Umgebung reflektieren die Strahlen und anhand dieser Informationen erhält der Roboter dann so eine Distanzmessung. Und anhand dieser Distanzmessung überlegt der Roboter, wo passt die am besten in sein internes Modell. Das sieht man hier rechts. Nämlich da, wo sie am besten passt, befindet er sich wahrscheinlich. Also Hypothesen, die die aktuelle Distanzmessung des Roboters gut erklären können, sind wahrscheinlicher als Positionshypothesen, die eben nicht zu dieser Beobachtung passen. Und wenn man das über die Zeit immer wieder wiederholt, kann sich der Roboter sehr genau in der Umgebung lokalisieren. Das sieht man in dem nächsten Video hier. Anfangs weiß der Roboter nicht, wo er sich in der Umgebung befindet. Er hat halt das interne 3D-Modell, weiß aber nicht, wo er sich befindet. Und deswegen sind überall mögliche Positionshypothesen. Auf dem, ersten, äh, auf dem ersten Stock der Umgebung, unten in alle möglichen Richtungen, auf allen möglichen Positionen. Und sobald der Roboter sich bewegt und auch Distanzmessungen über die Umgebung erhält, lokalisiert er sich in der Umgebung, das heißt er guckt, wo passen diese Distanzmessungen am besten, wo werden sie am besten erklärt und die entsprechenden Hypothesen überleben dann sozusagen den nächsten Zeitschritt und Hypothesen, die die aktuelle Distanzmessung nicht erklären können, sterben sozusagen aus. Und das funktioniert ziemlich gut, wie man sieht, nach wenigen Schritten sind alle Hypothesen an der tatsächlichen Position des Roboters. Für manche Anwendungen ist aber eine noch höhere Genauigkeit notwendig, als mit den Distanzmessungen erreicht werden kann, zum Beispiel zum Treppensteigen. Und hier ist es so, dass der Roboter erstmal ein Modell von den Treppen, ein sehr genaues Modell der Treppen lernen muss. Dazu, in unserem Fall, wo der Roboter nur einen zweidimension, äh, zweidimensionalen Sensor auf dem Kopf hat, muss er den Kopf neigen und wieder anheben, um dreidimensionale Daten über die Umgebung zu sammeln, über die Treppe zu sammeln. Das sieht man hier in dieser Visualisierung. Und anschließend fittet äh, der Roboter Ebenen in die Punktwolke, die er gesammelt hat, schneidet diese Ebenen, um die Treppe zu extrahieren, um ein hochgenaues Modell der Treppe zu lernen. Das sieht man hier. Und wenn der Roboter nun so eine das Weiße ist das Modell, was er gelernt hat. Wenn der Roboter so ein hochgenaues Modell der Treppe gelernt hat, kann er dies benutzen, um Treppen zu steigen und sich dort hochgenau zu lokalisieren, sodass er eben nicht gegen die nächste Treppenstufe steigt. Hier benutzen wir zusätzlich noch Farbinformationen von Kamerabildern. Wir extrahieren also Kanten in dem aktuellen Kamerabild des Roboters. Das sind die äh, blauen Kanten hier, das sind detektierte, also erkannte Kanten, Kanten in dem aktuellen Kamerabild des Roboters und der Roboter vergleicht diese Kanten zu dem gelernten Modell und vergleicht, wo die Kanten sein müssten, angenommen er wäre auf der äh, Position, die er geschätzt hat. Das wären also die roten Kanten hier. Und so versucht er lokal noch seinen Glauben oder seinen, äh, seine, seine Positionsschätzung zu verbessern. Und wenn er das macht, kann er damit äh, dann Treppen steigen, zuverlässig, wie man in diesem Video sieht. Also er, Der Roboter lokalisiert sich hochgenau auf der Treppe, er guckt immer nach links, nach rechts und nach vorne, um die Treppenkanten zu erkennen und die nächste Treppenstufe zu erklimmen. Das sieht man jetzt gleich. Er guckt nach links, nach vorne und nach rechts. Er extrahiert die Treppenkanten, richtet sich zur nächsten Treppe aus und steigt die Stufen. Wie man sieht, sind die, Treppe ähm, also die Treppenstufen ziemlich hoch für den Roboter. Er muss sich ziemlich anstrengen, um sie zu steigen. Aber letztendlich äh, haben wir ihn so programmiert, dass er das zuverlässig schafft. Und, und unser Roboter war tatsächlich der Erste, der so eine Wendeltreppe gestiegen ist. Wie man sieht, musste der Roboter sich hier ja wirklich auf jeder Treppenstufe neu ausrichten äh, für diesen Wendeltreppenteil. Und andere Roboter, zum Beispiel äh, der Honda Asimo Roboter, der ist nur gerade Treppen rauf und runter gegangen, ähm, wo er im Prinzip sein Treppensteigverhalten immer abspielen konnte, ohne visuelle Wahrnehmung und ohne sich neu auszurichten. Also unser Roboter braucht sehr lange, wie man sieht, aber schließlich ist er oben angelangt und freut sich. Und eine kleinere Demonstration dieses Treppensteigens werden wir dann nachher auch hier live sehen. So, nun ist die Frage, der Roboter hat ein Modell seiner Umgebung, er kennt seine Position in der Umgebung, wie kann er Bewegungen planen zu Zielpunkten in der Umgebung. Humanoide Roboter, wie wir gesehen haben, können auf Objekte draufsteigen oder auf Objekte drübersteigen, im Gegensatz zu Robotern, die Räder haben zum Beispiel. Und das muss man natürlich ausnutzen. Es ist allerdings ein schwieriges Planungsproblem, weil Roboter, humanoide Roboter, haben ja sehr viele Freiheitsgrade. Freiheitsgrade heißt Gelenkwinkel. Also unser Roboter hat über 20 Gelenke, die, deren Winkel sozusagen bestimmt werden müssen, um Bewegungen auszuführen. Und das ist halt ein sehr komplexes Problem. Deswegen macht man das so bei der Fußtrittplanung, dass man eine Menge von Fußtritten, die der Roboter ausführen kann, vordefiniert mit zugehörigen Bewegungen, um diese Fußtritte auszuführen und dann in dem Raum der Fußtritte plant, eine Sequenz von gültigen Zielpunkten, äh, von gültigen Fußtritten, um zu dem Zielpunkt zu gelangen. Das habe ich hier mal beispielhaft visualisiert. Das grüne hier ist der aktuelle Standfuß des Roboters und das rote sind mögliche Nachfolgepositionen des linken Fußes, die der Roboter ausführen kann, gegeben sein, grünen Standfuß. Und wir haben zu jeder dieser roten Fußtritte vorgegebene Bewegungen des ganzen Körpers, wie der Roboter sozusagen diesen Fußtritt ausführen kann. Und der Roboter evaluiert nun alle oder äh, über, ja, betrachtet alle möglichen Nachfolgepositionen des linken Fußes, überprüft, ob der Untergrund darunter in seinem internen Modell eben ist äh, sodass, und keine Kollisionen mit Objekten in der Umgebung auftreten und wählt dann den Fußtritt, der am vielversprechendsten Richtung Ziel ist. Es ist alles nur der Planungsschritt, noch keine Ausführung. Er wählt also zum Beispiel, ups, Moment. Ah, Er wählt also zum Beispiel diesen roten Schritt hier. Und nun funktioniert das Gleiche. Jetzt hat er für den linken Fuß den roten Schritt gewählt und jetzt betrachtet er alle möglichen Nachfolgepositionen des ähm, rechten Fußes. Er wählt dann wieder den vielversprechendsten Richtung Ziel, bis er schließlich das Ziel erreicht. Ups, Entschuldigung. Und anschließend wird dann erst dieser Plan ausgeführt. Er wird zuerst berechnet und dann ausgeführt und gegebenenfalls neu berechnet, wenn neue Informationen über die Umgebung äh, aufkommen. So, jetzt sieht man das äh, man in der Praxis, wie der Roboter so einen Fußtrittplan ausführt. Der Roboter nimmt die Umgebung immer wahr mit seiner Tiefenkamera hier auf dem Kopf. Dieses Ding hier ist die Tiefenkamera des Roboters. Er aktualisiert immer die Repräsentation der Umgebung. Das sieht man hier unten wie die Umgebung immer weiter aktualisiert wird und die Hindernisse aufgenommen werden. Das ist also so eine sogenannte Höhenkarte. In jeder Zelle ist gespeichert die Höhe des höchsten Objektes. Und in dieser Repräsentation plant der Roboter seine Sequenz von Fußtritten, um zu einem Zielpunkt, in dem Fall hier, hier hinten, zu gelangen. Und alle zwei Schritte aktualisiert er sein Umgebungsmodell und plant eben den Fußtrittpfad neu, wenn das notwendig ist. Auf diese Art und Weise plant er zum Beispiel auch einen Pfad durch diese enge Passage hier. Und hier weiß der Roboter, dass er, wenn er gerade durchläuft, mit den Armen anstoßen würde mit den Objekten. Während der Planung führt er sogenannte Ganzkörper-Kollisionschecks durch. Und deswegen dreht er sich dann, also weiß er bei der Ausführung, dass er sich seitlich drehen muss und nur seitlich durch diese Passage laufen kann, ohne dass er mit den Objekten äh, zusammenstößt. Das Ganze funktioniert auch mit beweglichen Hindernissen. Also hier sieht man einen Fußtrittpfad und gleich wird dieses Objekt hier rechts in den Weg des Roboters geschoben und wir sehen, wie der Pfad des Roboters instantan hier neu berechnet wird. Also ursprünglich der Pfad geht auf dem geraden, platten Boden sozusagen lang. Wenn Objekte reingeschoben werden, wird der Pfad neu berechnet, sodass der Pfad über die Objekte drüber geht. So, bislang haben wir einfach nur Hindernisse generell wahrgenommen, ohne sie zu unterscheiden. Aber natürlich ist es so, dass man auch Hindernisse unterscheiden sollte, also was für Objekte es sind, um dann auch zu wissen, was man mit ihnen tun kann. Und dazu ähm, wenden wir Methoden der Ob Objektklassifizierung an mit äh, aktuellen Bilderkennungsmethoden. Ähm, In dem Fall ist es so, dass wir unterscheiden wollen, was für Objekte das sind, die im Weg des Roboters äh, liegen, also zum Beispiel ähm, eine Stoffpuppe oder solche Spielzeugklötze hier. Wir führen also eine pixelweise Objektsegmentierung durch in dem Kamerabild des Roboters, wie gesagt, mit aktuellen äh, Bilderkennungsmethoden, und benutzen dann diese Informationen, um den Pfad des Roboters zu planen und zu wissen, wie mit Hindernissen umgegangen werden sollen. Zum Beispiel sagen wir, dass wenn eine Puppe im Weg liegt, die ist halt relativ groß für unseren Typ von Roboter, dann soll er die Puppe beiseite räumen. Und wenn äh, Spielzeugklötze wie hier im Weg liegen, soll er über sie drüber steigen. Das Ganze funktioniert dann so während der Anwendung, dass die Kosten der Aktionen entsprechend in eine Karte eingetragen werden, in der der Roboter dann seinen Pfad plant. Wir sehen hier oben den Roboter mit den Hindernissen, die im Weg liegen. Die nimmt er, während er sich fortbewegt, äh, wahr. Von dieser Position momentan kann er sie noch nicht wahrnehmen. Ich starte mal das Video. Hier unten sieht man die Karte des Roboters. Sein Pfad führt momentan hier gerade auf das Ziel zu. Wenn er sich fortbewegt, wird er gleich die Objekte wahrnehmen. Zuerst steht ein Teil der Spielzeugklötze hier, die werden gleich eingetragen. Und dann das Stofftier hier auch. Erst führt der Pfad durch die Spielzeugklötze durch, weil der Roboter hat noch nicht alle wahrgenommen und er denkt, dass dieser Pfad schneller zu bewältigen ist. Aber dann nimmt er wahr, dass hier viel mehr Spielzeugklötze liegen, als er ursprünglich dachte, worauf er sich entscheidet, das Objekt, also dieses Stoff, der hier beiseite zu räumen, weil das für ihn schneller geht. Er läuft also dorthin, positioniert sich entsprechend und räumt es aus dem Weg. Anschließend, wie man sieht, hat er seine Karte aktualisiert und kann zu seinem Zielpunkt weiterlaufen. Noch ein weiteres Beispiel. Hier liegt ein Ball im Weg des Roboters. Den kann er sehr leicht wegschießen. Deswegen führt der Pfad des Roboters sozusagen hier durch den entsprechenden Bereich in der Karte durch, schießt einen Ball aus dem Weg und geht anscheinend, äh, anschließend weiter. Okay. So, ein wichtiger Aspekt, den ich bisher nicht angesprochen habe, ist natürlich das Balance halten. Also der Roboter muss immer, während er Fußtritte oder Aktionen ausführt, stabil bleiben. Und äh, dafür hat der Roboter einen Lagesensor in seinem Körper, mit dem er wahrnehmen kann, wenn er fällt, wie wir Menschen letztendlich auch, ne? und kann dann darauf reagieren. Also man sieht hier einen Roboter, der auf der Stelle geht, der kriegt einen Impuls, sodass er fällt, und der Roboter lernt dann anhand seiner Lagesensoren, wie er reagieren muss, um Balance zu halten. Man sieht gleich, wie er lernt, einen Schritt auszuführen, um sein Gleichgewicht zu halten. Obwohl das ein relativ schweres Gewicht ist, hat er gelernt, also einen Ausfallschritt auszuführen. Wie wir Menschen letztendlich auch. Jetzt kommen wir zur Planung von Ganzkörperbewegungen. Das brauchen wir, um zum Beispiel Objekte zu greifen oder Türen und Schubladen zu öffnen. Wie gesagt, ist das ein sehr komplexes Problem, entsprechend der vielen Gelenke, die bewegt werden müssen. Das ist uns Menschen gar nicht klar, aber das ist wirklich äh, ziemlich schwierig, wenn man das einem Roboter beibringen möchte. Das ist also ein hochdimensionales Planungsproblem. Und es gibt noch eine Reihe von Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Denn die Bewegungen müssen natürlich kollisionsfrei sein, also der Roboter soll nicht mit irgendwelchen Hindernissen in der Umgebung zusammenstoßen, äh, auch nicht mit sich selbst natürlich, muss er auffassen, dass seine Arme zum Beispiel nicht seinen Körper berühren. Er muss die Balance halten, wie gerade angesprochen, und eventuell muss auch die Hand äh, einer vorgegebenen Trajektorie folgen, das ist zum Beispiel der Fall hier, beim Öffnen einer Schublade, da muss der Roboter berücksichtigen, wie der Griff der Schublade sich bewegen wird und entsprechend seine Bewegung auch anpassen. Und das machen wir dadurch, dass wir sogenannte Artikulationsmodelle haben, von Schubladen oder von Schränken oder Türen, die geben vor, wie sich der Griff der Tür bewegen wird, ja, also in die Richtung oder hier auf so einer Kreisbahn. Und das berücksichtigt der Roboter, sodass er weiß, wie seine Hand sich bewegen muss während der Bewegung. Entweder hier, um eine Schublade zu öffnen oder hier, um eine Tür zu öffnen. Und entsprechend werden dann Ganzkörperbewegungen generiert, also erzeugt, die diese Handbewegung äh, verfolgen. Und mit solchen Methoden kann der Roboter dann zum Beispiel eine Tür öffnen. Man sieht hier die Ausführung eines berechneten Plans. Also er muss seinen ganzen Körper nach vorne lehnen, den Griff greifen, lehnt sich zurück, um die Tür zu öffnen und guckt dabei auch, dass er nicht äh, in Kollision ist mit der Tür. Das gleiche bei der Schublade auch. Und die gleichen Methoden werden natürlich auch beim Greifen eines Objektes eingesetzt. Auch hier lehnt sich der Roboter nach vorne, greift das Objekt und tut es anschließend in diese Box. Wie ich gesagt habe, können Roboter ja auch von Menschen lernen, indem sie ihre Umgebungen imitieren und das Einfachste ist jetzt sozusagen das eins zu 1 imitieren von Bewegungen und ein Student von mir hat hier ein ähm, System implementiert, welches die Bewegungen in Echtzeit äh, nachmacht. Also die Bewegungen, das hier ist mein Student, die Bewegungen des Studenten werden in Echtzeit auf den Roboter übertragen. Dieses System ähm, besteht aus mehreren inertialen Messeinheiten, das sind keine Fesseln oder sonst etwas. Und diese inertialen Messeinheiten liefern die Gelenkwinkel des Menschen in dem Fall und die werden auf die Gelenkwinkel des Roboters übertragen, wie man hier sieht. Nun ist es natürlich so, dass Roboter und Mensch ganz unterschiedliche Gewichtsverteilung haben und unterschiedliche Gelenke teilweise auch. Deswegen, wenn wir jetzt wirklich nur eins zu eins die Bewegung imitieren würden, würde der Roboter schnell sein Gleichgewicht verlieren. Und deswegen passen wir die Beingelenke des Roboters an, so dass sein Schwerpunkt immer über dem Standfuß ist. Also der Roboter berechnet seine Bewegungen immer so, dass er möglichst die Bewegungen des Menschen nachmacht, aber immer statisch stabil ist, so dass sein Schwerpunkt über dem Standfuß ist. Und auf diese Weise kann er alle möglichen Bewegungen imitieren und eben gerade auch Bewegungen, wo nur ein Standfuß ist, was besonders schwer ist, da das Gleichgewicht zu halten. So ein System kann man dann auch einsetzen für die Teleoperation. Das sieht man hier in dem Video. Hier ist es so, dass der Mensch nur das Kamerabild des Roboters sieht. Der Roboter steht hier hinter dieser Wand, hat eine, seine Kamera hier in seinem Kopf, guckt auf seine linke Hand, das sieht hier der Mensch auf dem Display. Und der Mensch steuert sozusagen den Roboter, um das Objekt hier zu greifen. Okay, jetzt habe ich Ihnen eine Reihe von Techniken vorgestellt, also Grundfertigkeiten sozusagen, Grundprobleme, die man lösen muss, damit ein Roboter sinnvoll eingesetzt werden kann. Und jetzt kommen wir zu einem Projekt, welches im Rahmen eines EU-Projekts entwickelt wurde. Da ging es darum, einen Roboter zu entwickeln, der ein Kinderzimmer aufräumen kann. Und man sieht jetzt hier ein, ein frühes Ergebnis, sage ich mal, dieses Projektes. Hier sind Techniken zur Objektwahrnehmung, Manipulation, Navigation vereint. In der Beispielanwendung Aufräumen eines Raumes. In dem Fall muss der Roboter die Objekte, die er wahrnimmt, also hier war das jetzt ein Würfel, ein Eimer und ein Ball, erkennen und in eine vorgegebene Kiste aufräumen. Das heißt, er muss die Objekte wahrnehmen. Ähm, greifen und zu einer vordefinierten Stelle bringen. Das eigentliche Ziel dieses Projektes ähm, war natürlich, die Kinder in diese Aufräumaktion auch zu integrieren. Also der Roboter soll nicht alles autonom machen und die Kinder gucken zu, sondern die Idee ist, dass äh, gemeinsam in Kollaboration die Kinder spielerisch dem Roboter beibringen, wo die Objekte hingehören. Die Kinder also gar nicht merken, dass sie eigentlich das Zimmer aufräumen mit dem Roboter gemeinsam. Und wir haben dann äh, ein kleines System auch mal in einer Kita hier letztes Jahr vorgestellt. Das war eine Kita in Kessenich. Und da gab es dann einige interessante Reaktionen, die ich gleich zeige. Moment, hier ist das Video. Jetzt hoffe ich mal, dass der Sound meines Laptops auch gut ankommt. Also die Kinder wurden äh, gefragt, was sie von einem Roboter als Helfer halten. Ich starte mal das Video. Hallo Kinder. Was soll ich aufheben? Ein Roboter, der Spielsachen aufräumen kann? Da haben die Forscher der Uni Bonn wohl eine echte Marktlücke entdeckt. Unsere Testpersonen haben großen Bedarf. Helena mag es nicht aufzuräumen. Dann wäre das gut für Sie. Ich habe so viel Lego, das liegt immer in mein Zimmer herum. Und dann hätte sie doch viel mehr Zeit für die schönen Dinge, glaubt Lea. Also ich würde so lange ein bisschen für meine Tanzproben üben zu Hause, solange der aufräumt. Ja, also Sie hören, es ist großer Bedarf da an diesen Systemen. Und wir fanden es sehr interessant, wie gut doch die Roboter bei den Kindern ankamen. Also die Kinder hatten viel Spaß damit, muss man sagen. Aber wie gesagt, die Idee ist, dass Roboter und Kinder gemeinsam ein Zimmer aufräumen und wir können sagen, das Feedback war sehr positiv, was wir da in der Kita erhalten haben. So, jetzt möchte ich noch kurz vorstellen, eine Arbeit aus einem großen, auch von der DFG geförderten Projekt, meiner Kollegen in Karlsruhe. Hier haben die Kollegen einem Roboter beigebracht, einen Geschirrspüler einzuräumen. Hier findet eine Interaktion mit Sprache, Gesten statt. Der Roboter nimmt diese Objekte hier wahr. Und der Benutzer in dem Falle sagt dem Roboter, dass, der, äh, dass er die Objekte in einen Geschirrspüler einräumen soll, wie man hier sieht. Der Roboter nimmt den Griff des Geschirrspülers wahr, öffnet die Geschirrspülermaschine und räumt die, äh, also den Becher in dem Fall Ein bisschen Hilfe ist immer noch dabei natürlich, aber die Endarbeit macht der Roboter. Und was auch ein sehr interessantes Projekt ist, ist das Handtücherfalten und Sockenfalten. Ja, äh genau, sehr beliebtes Thema. Und hier haben die Kollegen aus Berkeley einen Roboter entwickelt, der tatsächlich Handtücher und Socken falten kann. Der Roboter greift zuerst die Objekte, inspiziert sie, versucht dann die Ecken zu greifen, also erst die eine Ecke hier, wie man sieht, dann die andere Ecke und breitet die Objekte dann auf dem Tisch aus, um sie zu falten. Sehr ordentlich. Ich muss dazu sagen, dieses Video ist ziemlich beschleunigt. Das ist nicht die, die normale Geschwindigkeit. Aber ist ja eigentlich auch egal, wenn wir ihnen nicht helfen müssen, kann der Roboter sich ja alle Zeit der Welt nehmen, die ihr braucht, um die Wäsche zu falten. So, was haben wir noch? Die mögliche Vision. Wie sieht eine Vision für die Zukunft aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann demnächst so einen Service-Roboter bei uns zu Hause haben, der in einer intelligenten häuslichen Umgebung agiert, in der auch vieles automatisch kontrolliert wird. Wir haben vernetzte Geräte, zum Beispiel Türen, auch, die sich automatisch öffnen für den Roboter, für uns. Und der Roboter kann vielleicht auch ein Signal an eine Kaffeemaschine senden, sodass ein Kaffee gebrüht wird und bringt diesen Kaffee dann zu uns. Das ist so eine Vision, die ich mir vorstellen könnte für die Zukunft. Allerdings muss ich äh, noch dazu sagen, und das ist meine Take-Home-Message, bis wir einen privaten Roboter zu Hause haben, wird es noch eine Weile dauern. Es fehlt nämlich das robuste, autonome Verhalten in allen, Sin äh, in allen Situationen. Oft sind es auch nur äh, kleine Dinge, die so einen Roboter lahmlegen können, wie zum Beispiel, dass der Computer auf einmal hängen bleibt. Ähm, es gibt aber für viele Teilprobleme schon beeindruckende Lösungen. Ein paar davon habe ich heute vorgestellt. Und ich bin sicher, es wird sich noch sehr viel in den nächsten Jahren in diesem Bereich tun. Aber wir werden Service-Roboter bei uns zu Hause erleben. Und Fortschritt wird erzielt durch natürlich die Weiterentwicklung in den einzelnen Teilbereichen, Teildisziplinen, also in der Objekterkennung, in der Bewegungsplanung, im Greifen, in der Planung von Ganzkörperbewegungen ähm, und auch in der Planung von komplexen Aktionsfolgen, die mehrere Unterziele enthalten, die der Roboter erfüllen muss. Höhere Rechenleistung hilft natürlich auch, weil Je mehr Rechenleistung ist, desto schneller können Berechnungen durchgeführt werden. Wir haben also mehr Zeit für die Berechnung und können auch eine genauere Schätzung des Zustandsraumes, der Umgebung und die, eine bessere Aktionsauswahl hinbekommen und schneller reagieren. Natürlich müssen wir auch immer berücksichtigen, dass die einzelnen Teilgebiete oder Teilsysteme in ein Gesamtsystem integriert werden müssen. Und ein Aspekt, der auch sehr wichtig ist, ist, dass wir garantieren müssen, dass die Akzeptanz des Roboters, des Systems für Menschen gegeben ist. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Betrachtung des Autonomiegrades. Also wollen Menschen überhaupt, dass Roboter alle Entscheidungen autonom treffen oder wollen sie mit in die Aktionsauswahl einbezogen werden? Das ist ein Aspekt, der wurde bisher noch nicht so betrachtet. Und natürlich spielen auch Sicherheit und Privatsphäre eine Rolle. Also wir müssen sowohl Datensicherheit erforschen oder sicherstellen und auch Privatsphäre, weil die Benutzer ja vielleicht gar nicht wollen, dass immer die Roboter um sie herum sind und sie beobachten. Das sind Aspekte, die müssen wir alle noch mehr erforschen. Bisher haben wir mehr Grundlagenforschung äh, betrieben und die einzelnen Methoden auf technischer Seite entwickelt. Aber wir müssen auch diesen menschlichen Aspekt natürlich betrachten.